Hi, mein Name ist Marco Lorenz und in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du instant einen Lucid Traum indizieren kannst mit Gate 18, Lucid Dream. Ja, Lucid Träume sind eines der Dinge, die wissenschaftlich schon anerkannt sind auf dem Planeten, Gott sei Dank, und man kann sie indizieren. Es gibt sehr, sehr viele Methoden, wie man luzide Träume indizieren kann. Und in diesem Video möchte ich dir eine Hypnose vorstellen. Und mit dieser Hypnose ist es relativ einfach, einen luziden Traum einzuleiten. Ja? Mal ganz kurz: Lucid Dream geht ähm, 18 hat drei Frequenzen mit je 45 Minuten und ich werde in diesem Video grob erklären, was hat es mit diesen drei Frequenzen auf sich, wie funktioniert das Ganze und wie wird das Ganze verankert und wie indizierst du sozusagen dann äh, einen luciden Traum. Und es gibt noch zu diesem Video ein eigenes Nutzungsvideo, wenn du entscheidest, du möchtest Gate 1 kaufen, dann sieh dir oder sieh dir das ähm, Nutzungsvideo. Zu Zugehde 18 an, da gehe ich in die Methode rein und in die Techniken ganz detailliert, wo ich dir genau zeige, wie du es am besten nutzt, damit du den maximalsten Effekt und Erfolg beim Indizieren eines luciden Traums erleben kannst. Ja? Also in diesem Gate wirst du eine tiefe Trance geführt und bekommst die Möglichkeit zusammen mit dem Codewort, mit einem Codewort und zwar mit dem Codewort Lucid einen luciden Traum einzuleiten und dazu hilft dir Lucid 1, ja, das Codewort zu verankern. Ja. In Lucid 2 kannst du dann direkt ähm, ähm, lucide Träume mit dem Codewort einleiten. Und den Lucid 3, das ist sozusagen die Kondition, das heißt du erstellst eine Playlist später, wo du Lucid 2 und Lucid 3 ein paar Mal hintereinander reintust und dann kannst du dich mit der Induktion von Lucid 2 hinbringen und dann läuft einfach das Ganze mit der Frequenz für lucides Träumen im Hintergrund und du kannst dann sehr, sehr einfach ähm, das Ganze einleiten. Wann du das Ganze hören sollst und so weiter, erfährst du im Nutzungsvideo. Also, ähm, das Schlüssel beim Lucid 1, also Lucid 1 ist, dass du dort lernst, einfach in diesen Zustand hineinzukommen, wie du einen Traum einleitest. Das heißt, später brauchst du die Frequenz nicht mehr, sondern du kannst einfach nur die Augen zu machen, du stellst dir das Ganze vor und du sagst ein paar Mal das code -Wort und du wirst merken, wie auf einmal die ganzen Bilder kommen und wie deine Realität sich verändert. Ja. Das ist auf jeden Fall der Schlüssel von Lucid One. Ja. Also ich habe hier sechs Phasen, die wir in Lucid 1 durchlaufen Also Du gehst, wie du es schon gewohnt bist, vom Gate-Programm ähm, auf die Insel, äh, dann in die Pyramide und dort gibt es einen Stockwerk, ein Stargate und du gehst zu diesem Stargate und du gehst dann zu dem Computer neben dem Stargate und programmierst äh, den Luciden Traum von diesem Gate. Das ist so ähnlich wie bei Gate ähm, 16, Past Life Regression, wie mit der Brücke und mit dem Licht. Das ist in dem Fall sozusagen dieses Gate, wo, du, wo wir durchgehen. Ja. Und dort baust du auf deine Konstruktion, deine Landschaft, das heißt, du visualisierst, wie ist der Boden von deinem luziden Traum, wie sollten, wo sollen die Bäume stehen, wie soll deine Umgebung aussehen, du visualisierst das Ganze vorher und danach machst du eine Detail, Detailvertiefung, dass du gehst in das Gefühl rein, in die Wolken, in den blauen Himmel, in die Wärme und äh, immersierst dich selbst. Ja? Äh, Immersion bedeutet, du wirst abgelenkt, also wir werden, wir halten uns in der physischen Welt, weil wir die ganze Zeit in, in, immersiert werden, von wir müssen das tun, hier ist noch was und da ist ein Licht, da kommt da habe ich noch was zu Aufgabe, dann ist hier ein Boden, dann muss ich noch atmen, dann kriege ich Gedanken. Also wir werden von außen so abgelenkt, dass wir immersiert werden und dann vergessen, dass wir eigentlich Bewusstsein sind. Sondern Wir halten uns damit in der menschlichen Seinsrolle. Und ähm, da geht es in diesem geht darum, dass wir uns selbst immersieren, dass heißt, wir bauen uns eine eigene Immersionswelt im Gedanken auf, also in der tiefen Hypnose und ähm, die uns immersiert. Also, du stellst dir die Landschaft vor, sehr viele Details, gehst sehr tief rein und dann gehst du zum Stargate und gehst durch dieses Gate durch und landest dann sozusagen wie so ein Computerspiel, wie wenn du eine Virtual Reality-Brille in deiner luciden Realität. Und je öfter du dieses Gate gehört hast, mit deiner, ich empfehle dir auch die immer dieselbe Landschaft zu verwenden oder dieselbe um Umgebung, idealerweise ein kleiner Geheimtipp von mir, <lacht> nutze das Haus am Wald vom Gate-Programm, weil das haben wir jetzt trainiert sehr, sehr lange. Und wenn du das nutzt als deine Immersionszustand-Base, dann wirst du sehr, sehr einfach und schnell die Visualisierung hinbekommen, weil du es ja im ganzen Gate-Programm bisher geübt und trainiert hast. ja sind so einer der Tipps, die ich dann dir im Nutzungsvideo auch noch geben werde. Ja, ja und dann dann hast du eine lange Pause und äh, visualisierst einfach, du, du schaust dir das Ganze an, gehst durch, in dem Fall läufst du durch den Wald und so weiter. Äh, und das machst du so lange, bis auf einmal das Ganze von Vorstellung auf einmal Realität wird. Und auf einmal wirst du merken, du bist im luziden Zustand. Ja? Ähm, weil Visualisierung ist einfach der Schlüssel, um in diesen Zustand hineinzukommen. Ja? ja, und dann werden wir diesen Zustand, je realer das Ganze wird, immer mit jedem Mal danach, also je öfter du es hörst, desto realer wird das Ganze werden und danach, wird das Ganze gekoppelt und verankert mit dem Codewort Lucid. Das heißt, wenn du das Codewort Lucid sagst, dann wirst du sofort, auf einmal wird deine Visualisierung auf ein ganz hohes Level gehoben und du wirst vielleicht in den luciden Zustand instant sein. Und von da aus kannst du Astrallesen einleiten, lucide Träume sehen was auch immer. Es wird dann sehr, sehr spannend. Ich empfehle dir vor, GT2, wenn du willst zu trainieren, damit du dir deine Visualisierungsfähigkeit richtig noch mal richtig pusht. Ja? So als Tipp. That's it. Und dann gibt es noch Lucid 2. Lucid 2 hörst du dann später, wenn du die Verankerung von Codeword Lucid nicht mehr brauchst und du sagst, ich will jetzt einfach mal einen Lucid traum erleben, dann machst du eine Playlist, Lucid 2 und Lucid 3 ein paar Mal und du hörst einfach Lucid 2 an und danach ein paar Mal Lucid im Hintergrund. Das ist nur die Musik mit der Frequenz, die dafür zuständig ist. Und ja, und dann läuft das Ganze. Ja? Ähm, und du wirst dann halt immer leichter deine durch Visualisierung in den luziden Zustand kommen können. Vor allem, wenn du dir das Stargate vorstellst und so weiter und dann durchgehst. Und dann bist du sozusagen in deiner Hütte im Wald und dann läufst du durch den Wald. Dann gehst du vielleicht nochmal zum Meer oder nochmal zur Insel. Und dann kannst du dir danach was auch immer du vorstellen willst. Darum trainieren wir ja auch zum Beispiel, wenn wir mit dem Boot durch das Meer fahren und dann durch den Nebel in die in, zur Insel kommen. Dieser Nebel ist dasselbe wie bei G16, dieser Übergang der Wechsels, des Wechsels vom Bewusstseinszustand in eine äh, andere Frequenz. Ja, ja und ähm, so funktioniert das Ganze. Ich empfehle dir das Ganze ähm, idealerweise in der Früh zu hören, nachdem du geschlafen hast, aber wie genau und wann genau im Nutzungsvideo dann. ja In dem Sinne freut es mich, dass Lucid Dream raus ist. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, für mit Hypnose, mit ähm, den ganzen Gate-Methoden, die ich entwickelt habe, auch lucide Träume einzuleiten. Und das freut mich mega. Und ich wünsche dir auf jeden Fall viel, viel Spaß damit und viel Erfahrungen. Vor allem, und wenn du Erfahrungen machst, schreib es mir in den Kommentaren rein und schreib es mir auch äh, unbedingt unten äh, im, im Shop als Rezension hinein. Also bis bald und viel Freude mit diesem Video. Gate, Gate 18, Lucid Dream.